Kennen Sie das Problem, egal was Sie machen, Ihre VR-Brille möchte einfach nicht über Ihre Sehhilfe passen. Aber nicht verzagen, da gibt es was. Von VR-Optiker. Hallo Freunde der gepflegten VR-Unterhaltung. Heute mal kein Gameplay, sondern ein kleines Hardware-Review. Ich teste die Linsen von VR-Optiker für die Valve Index. Und ja, nicht nur für die, äh, die Linsen von der Wolf Index, sondern ich habe auch die HTC Vive Pro Linsen von VR Optiker. Und die passen auch auf die Wolf Index. Aber da gibt es ein paar Sachen, die klären wir jetzt im Laufe des Videos noch. Da gibt es ein bisschen was zu beachten und ja, das klären wir natürlich auf. Jetzt machen wir erstmal ein kleines Unboxing. Also ich habe die Teile eigentlich schon ausgepackt, ich muss die natürlich auch testen. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie die äh, angeliefert werden, wenn ihr die beim VR Optiker bestellt. Und... Da sieht es so aus, dass ihr so ein kleines Etui erhaltet, wo die drin sind. Ist eingraviert, hier VR-Optiken. Und ja, dann können wir die mal öffnen. So. Ha. Hier so ein, ein kleiner weicher Stofflappen. Mit dem VR-Lens-Logo drauf. Also damit könnt ihr die Linsen immer reinigen. So, und dann haben wir jetzt hier die Linsen und die kommen jetzt getrennt in so ja so kleinen Säckchen, Sehen wir hier. Na. So. Steht auch links drauf. Und rechts. Und in diesem Etui sind die immer sehr gut aufgehoben. Also da kann echt nichts passieren. Echt robust. So, und dann zeige ich euch jetzt mal, wie die Linsen aussehen. Und äh, ja, da kann ich euch jetzt noch mal kurz zwei Bilder einblenden. Und zwar gab es mal zwei Versionen davon. Also VR-Optiker hat da zwei Prototypen gebaut. Und im Endeffekt hat es jetzt nur der linke geschafft. Und äh, den zeige ich euch jetzt. Bei dem rechten äh, war die Überlegung, dass man halt äh, mehr dass ein paar Leute auch Probleme haben mit dem Augenbrauen, dass die immer relativ schnell herankommen. Und so hätte man natürlich äh, mehr Freiheit an den Augenbrauen. Aber es wird natürlich auch äh, Field of View fehlen. Also vertikales Field of View wäre äh, ja, weniger. Also ich glaube, das ist auch noch gar nicht so wenig, äh, wie viel dann da wegfällt. Und ja, jetzt habe ich die auch hier. Da seht ihr den kleinen Kopf von mir. <lacht> So, und das Besondere jetzt auch, was, das gab es vorher noch nicht, oder das haben die ganzen Linsen, äh, die ich sonst habe, nicht. Hier ist jetzt eingraviert, links. Also man kann sich jetzt auch hier gar nicht mehr vertun, wenn man mal irgendwie die ab und irgendwo auch nicht sortiert hat. Dann äh, weiß man definitiv, okay, das ist fürs linke Auge. Und das Gleiche geht dann recht auch, rechts auch nochmal. Und... Ja, finde ich, find ich echt gut, weil... Ja, gibt natürlich Leute, die haben unterschiedliche Stärken auf den Augen. Und es wäre natürlich blöd, wenn man sich da äh, irgendwie dauernd vertun würde. Wenn man äh, mit verschiedenen Leuten im Haushalt ist, muss man natürlich ziemlich oft wechseln. Und ja, da kommen die äh, echt sehr gut ins Spiel, weil ich habe bisher die ähm, Wife-Linsen drauf oder Wife-Pro-Linsen. Die passen ja auf beiden Brillen. Und ja die steckt man nicht mal ganz kurz ab oder wieder drauf, also das ist ein bisschen schwieriger. Die äh, gehen echt super leicht und auch die, die Qualität ist wieder gut, ist natürlich hier unten. Ist es natürlich nicht so stabil, ne? äh, ist natürlich klar, aber trotzdem so stabil, dass sie nicht kaputt gehen. Also ich glaube nicht, da muss man schon mit Gewalt dran äh, reißen, dass da irgendwas abreißt und das sieht schon echt stabil aus und äh, im gepflegten Umgang damit äh, sollte da echt nichts passieren. So, das erstmal dazu und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal direkt rüber. Zum, zur Montage, dann zeige ich euch das mal, wie das einmal mit den neuen Indexlinsen funktioniert und dann einmal mit den alten Vive-Linsen. dann seht ihr das auch mal, wie das funktioniert und ja, ich versuche euch dann ein bisschen auch was zu erklären, weil die äh, Linsen, die gehen, ja, die sind ein bisschen höher, also man hat da wirklich ein geringeres Field of View, aber zum Field of View kommen wir später und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zur Montage und bis gleich, okay, Leute, kommen wir zur Montage von beiden Linsen. Und ja, ich habe so ein bisschen die Lichtverhältnisse verändert. Ich habe meine Softbox ganz nah rangeholt. Ich habe die Kamera ein bisschen heller eingestellt, damit ihr das auch wirklich hier alles besser erkennen könnt. Ist nicht so leicht, das hier gut einzufangen, aber ich versuche das Beste. So fangen wir mit dem schwierigen Teil an, und das sind nun mal die äh, alten Wife-Linsen oder Wife Pro Linsen. Und ja, eigentlich ist es nicht, wenn man einfach einmal weiß, wie es geht, ist es nicht schwer. Wir haben ja hier diese, diese Einkerbung, oder diesen Einschnitt und den legen wir hier unten an. Und wenn wir den hier unten anlegen, da der ja so ein bisschen eingeschnitten ist, ist der auch so ein bisschen flexibler. Man kann das dann ganz leicht in diese Richtung hier drücken und dann über das Gummi schieben. Und man kann das auch hier noch mit dem Finger so ein bisschen nachjustieren, ist kein Problem. So, man sieht aber, also ich, ich sehe es auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der Kamera sehen könnt, das Gummi, das drückt sich natürlich in, in irgendeine Form, wo es eigentlich nicht hin soll. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel Montagen, Demontagen dieses Gummi aushält, wenn man jetzt hier die, die Wife-Linsen benutzt. Wenn man jetzt allein zu Hause ist und man hat die, die ganzen, man hat die noch zu Hause, Montiert sie und äh, wenn ihr da die ganze Zeit mit mitspielt, kein, überhaupt kein Problem, habe ich glaube ich gar keine Bedenken, dass da irgendwas kaputt geht. Wenn ihr aber nicht alleine seid und die werden oft demontiert, wieder montiert, also dann kauft euch echt die, die neuen Linsen, weil die sind echt besser, das, das seht ihr auch gleich. Nicht nur vom äh, alleine vom, von der Montage her, das natürlich auch und schon dafür das ganze Gummi, was hier drumherum ist, das ist ja so ein, so ein Staubschutz sondern auch vom Field of View, aber da kommen wir nachher nochmal zu, zum, zum Video. Und ja, machen wir das gleiche jetzt hier auch. Ich setze das hier unten an. Mit dem eingeschnittenen. Kann das dann so ein bisschen bewegen, in die Richtung, wo ich hin will und ja, kann nachjustieren. So, dann sind die montiert. Die sitzen auch echt fest, also fast schon zu fest, würde ich sagen. Und ja, wie, wie ich schon erwähnt habe, bin ich mir nicht sicher. Wie schnell das hier kaputt gehen kann, das Gummi. Von daher, wenn, wenn man die einmal montiert und hat dann Spaß mit der Brille, okay. Ansonsten würde ich echt äh, nicht auf dieses ähm, ja, Modell setzen. Wir demontieren die mal wieder und kommen mal zu den originalen oder den, den neuen Valve Index Linsen. So. Also Demontage geht auch einfach. Man, man fasst einfach einen Finger hier ein bisschen drunter und hebelt die. So, kommen wir zu den Wolf Index Linsen. So, die sind ganz einfach zu montieren, also super easy. So, wie ihr hier auch seht, ich habe diesen Blue Protection auch drin. Da habe ich ja schon mal im Video was zugesagt. Filtert das äh, schädliche Blaulicht, glaube ich, raus. Und ja, soll angenehmer für die Augen sein. Ich habe da jetzt noch keinen positiven oder negativen Effekt gehabt, aber meistens ist es ja so, wenn irgendwas an Strahlung oder ja, Licht schädlich ist, wird man, wird man das später erst merken, mit der Zeit, nach Jahren wahrscheinlich. Und ja, wenn man seine Augen schützen kann, sollte man das auch machen. Von daher diese Blue Protect Beschichtung drauf. Okay, ähm, setze ich die jetzt mal an. Wir sehen hier auch diese, diesen langen Einschnitt und so setzen wir die jetzt auch einfach auf. Versuche das nochmal hier so. Und da braucht man echt nicht viel Druck ausüben. Die, die passt da optimal rein, also echt gut. So, die andere Seite auch. Ne? Wir haben hier diese Position, setzen die auf und drauf. Also einfacher geht es nicht. Man beschädigt auch damit nichts. Also wie ihr merkt, ich kann die so einfach wieder abziehen. Also die linke sitzt ein bisschen fester als die als die rechte. Nee, aber nee, eigentlich nicht. Habe ich gerade nur so ein bisschen im Gefühl gehabt. Ja, das war die Montage der beiden Linsen. Und jetzt kommen wir zum Field of View Test. Und wir sehen uns dann gleich. Okay, Leute, hier bin ich im Test-HMD-Center. Und wer diese Software nicht kennt, ich werde sie auf jeden Fall mal unten in die Beschreibung packen. Kostet umgerechnet unter 5 Euro. Und ja, gibt es auch, glaube ich, eine ältere Version im Steam Shop, im Steam Workshop. Äh, da kann man die, glaube ich, auch drüber beziehen. Aber ich habe das jetzt hier unterstützt, weil ich es echt gut finde. Und hier kann man immer die aktuellsten Versionen dann runterladen. Man kriegt einen Link dazu und so weiter. Ja, hier kann man verschiedene Sachen testen, einen Audiotest. wir haben einen subpixel da kann man sich verschiedene Bilder anschauen. Hier kann man sich äh, Videos anschauen in verschiedenen Auflösungen. Ja, hier haben wir nochmal so, so eine Tafel von allen Headsets. Und ja, hier haben wir einen Glare-Test, hier können wir ähm, Texte lesen, wie gut man die lesen kann mit verschiedenen Headsets und so weiter. Und ja, hier haben wir den Test, den ich jetzt interessant finde, den Field-of-View-Test. Das Vertikale habe ich jetzt schon mal gemacht für die wife linsen Also ich bin jetzt hier gerade mit den wife linsen äh, drin und, oder Wife pro linsen sind ja eigentlich ungefähr die oder sind die gleichen. Und ja, der vertikale Test ist ein bisschen tricky, weil immer wenn ich die Gradzahl erhöhe, springt er automatisch raus und ich muss wieder mit dem Träger rein. Nochmal äh, einen Sprung und das ist echt äh, nervig, deshalb habe ich das jetzt schon mal gemacht. Also das waren hier mit den wife linsen jetzt 110 Grad und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie das mit dem Horizontal-Field-of-View-Test äh, aussieht. Und nachher werde ich euch nur noch hier kurz diese, diese Tafel hier einblenden, damit ihr dann äh, direkt einen Überblick habt. Das Ganze werde ich jetzt machen mit den Wave-Linsen, dann werde ich das mit meiner Brille machen und dann werde ich das mit den Indexlinsen machen und dann haben wir so einen kleinen Vergleich und äh, ja, für mich ist es einfacher, dann auch einen Vergleich zu ziehen. Okay, zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Da wird leider die, die ganze Welt fixiert, das heißt, ihr seht auch nur einen kleinen Teil und ja, wenn ich mich dann bewege, bewegt die komplette Welt sich mit und es ist echt sehr unangenehm, steht auch extra an der Tafel, äh, man sollte den Kopf jetzt nicht bewegen und ja, das seht ihr auch jetzt. Ihr seht jetzt auch nur so einen kleinen Teil und ich kann jetzt mit dem rechten Thumbstick, kann ich hier zwei Linien bewegen, die sich nach außen bewegen. Und ja, so kann man dann testen, wie viel, äh, Garfield viel Auf-View man hat. Und das mache ich jetzt mal. Kann sein, dass ihr das vorher nicht mehr seht, aber ich sehe äh, halt ein bisschen anderes Bild. Ist halt nur mal, um euch zu zeigen, wie das hier funktioniert mit der Software. Das werde ich auch jetzt nur mit den Wife-Linsen machen und danach äh, zeige ich euch wirklich nur noch diese, diese Tafel. So, jetzt sind wir bei 90 Grad. Ich sehe noch was. Ist auch gut, dass sich diese Linien immer wieder äh, farblich verändern. Ich sehe immer noch was. Immer noch, immer noch. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Ja, 106. 108. Und jetzt sind sie weg. Also 108 kann ich gerade noch so erkennen. Ganz knapp, aber ich kann sie noch erkennen. Also es geht. Also 108 Grad haben wir hier. Dann sind das jetzt. Die Werte für die Vive-Linsen. Und ja, ich würde sagen, springen wir zum nächsten Test. Das ist das Ergebnis Index mit meiner normalen Seebrille. Das sind die Ergebnisse mit den neuen Indexlinsen. So Leute, das war der Field-of-View-Vergleich. Und was können wir jetzt sagen? Also alle drei Tests haben ein horizontales Field-of-View von 108 Grad erreicht. Egal, ob es jetzt meine Brille war oder die Vive-Linse oder die Vive-Index-Linse. Also äh, ja, das war alles identisch. Hätte ich e eigentlich nicht erwartet. Ich habe eher erwartet, dass da so ein bisschen Unterschiede sind. Aber äh, ja, war jetzt gleich. Und äh, wo aber drastische Unterschiede meiner Meinung nach sind, war das vertikale Field-of-View und ja... Das war einmal die Vive-Linse mit 110 Grad, hat den letzten Platz belegt, also 110 Grad vertikales Field of View und da habe ich äh, echt nicht ja, mitgerechnet, dass der Unterschied zur Vive-Linse, zur neuen valve index linse so viel sind, denn die valve index linse hat jetzt 132 Grad und ja, das ist schon immens zu 110 Grad, also habe ich nicht erwartet und merkt man auch jetzt im ersten Augenblick, ja, fällt es einem nicht auf, wenn man nur die Vive-Linse benutzt, aber wenn man jetzt die ganze Zeit hin und her switcht, und das habe ich mal gemacht, also ich hab, bin zwei, zwei dreimal Mal hin und her gewechselt und äh, ja, es fällt dann wirklich auf, besonders in diesem, in diesem Test-HMD-Center, da fällt es natürlich direkt auf. Ja, meine Brille hat 126 Grad vertikales Feed-of-View erreicht. Gut, ich war auch relativ nah dran, ich habe die Lin die Valve linse nicht berührt, also die Originale, aber... Es war schon nah dran. Das heißt, wenn ich mich bewege, ist die Gefahr gegeben, dass ich mir die Valve Linse zerkratze und das sollte definitiv vermieden werden bei so einem teuren Produkt. Und die tauscht man nicht mal aus äh, mal eben und von daher sollte man das schon vermeiden. Von daher versucht nicht mit einer Brille in einer VR-Brille reinzugehen. Also, also ich habe mir die Rift damals leicht zerkratzt, also nicht hart, aber leicht. Und äh, ja, das hat mich geärgert. Und da war ich damals so froh, wo ich dann vom vr Optiker die Linsen bekommen habe. Und ja, direkt, das war ein direkt anderes Spielen auch. Also allein vom Aufsetzen her und so weiter. Echt bequemer und das ist jetzt mit der Valve Index auch so. Und ja, es drückt nirgendwo. Ich habe schon mal das Problem, wenn es hier irgendwo drauf drückt, dann drückt es natürlich auch auf die Nase und dann hat man natürlich auch nicht so einen großen, ja, großen Spaß daran, lange VR zu zocken. Von daher ist das schon schöner. Klar, man kann auch Kontaktlinsen nehmen, aber äh, ja, jeden Tag eine Kontaktlinse, Tageslinse reinzusetzen, macht jetzt auch keinen Sinn, wenn man kein Kontaktlinsenträger ist. Von daher ist, äh, sind die Linsen von vr optiker schon echt optimal und Qualität passt einfach. Also super, super scharfes Bild habe ich dadurch. Ich habe es ja schon mal erwähnt, das ist teilweise echt schärfer als mit der normalen Brille. Von daher sollte man das schon nutzen und ja, klar ist es eine Geldfrage. Und äh, ja, da kommen wir jetzt mal zu. Wir gehen mal auf die Homepage. So, hier sind wir auf der VR-Optiker-Seite. Und ja, wie wir sehen, hier werden alle gängigen VR-Brillen unterstützt. Wolf Index, Happy Reverb, Oculus Rift S, Oculus Quest, Samsung Odyssey und Odyssey Plus. Oculus Go, HTC Vive Pro, Vive und die alte Rift. Und ja, klicken wir einfach mal bei der Wolf Index rein. Und ja, kosten jetzt erstmal so 69 Euro. Und... Man kann sie auch als Planlinse bestellen. Das heißt ohne Stärke, halt nur einen Schutz für die Linsen. Ne? Man setzt sie drauf und hat einen, einen schönen Schutz für die Linsen. Da kommt nichts mehr dran. Und ja, dann kann man auch zusätzlich dieses Zeiss Blue Protect bestellen. Wie ich eben erwähnt habe, muss man halt abwägen. Kostet 30 Euro plus. Und ja, man wird nicht innerhalb von den ersten zwei drei Jahren merken, ja, schadet mir das Licht oder nicht. Das wird man erst nach Jahrzehnten merken, ob das blaue Licht wirklich geschadet hat. Und ja, muss man abwägen, will man 30 Euro für den Schutz haben oder nicht. Ja, ich habe es jetzt äh, erstmal drin und es soll natürlich auch den Vorteil haben, dass die Augen ja erstmal geschont werden, es soll ein angenehmeres Sehen sein und wenn man abends nochmal kurz vom Bett die Brille dann anzieht, ja, hat man sonst eventuell Probleme einzuschlafen und das soll dann auch noch minimiert werden dadurch, durch, durch dieses Blue Protect. Von daher... Wie gesagt, muss, muss man selbst entscheiden, man braucht es nicht. Die Originalbrille hat es ja auch nicht drin, von daher ist nur ein, äh, ja, ein Plus, ein Upgrade, sage ich mal. So, und wenn wir das Ganze mit Sehstärke machen, ist natürlich die Sache jetzt, was haben wir für Werte. Und bevor ihr das, das bestellt, guckt, dass ihr wirklich einen, einen ganz frischen Brillenpass habt. Wenn nicht, fahrt zum Optiker, zum Augenarzt, lasst euch dann einen Brillenpass fertigen, damit ihr alle Werte habt, die ihr hier eintragen könnt. Und ja, da muss man halt schauen, was habe ich für eine Stärke. Je nach Stärke wird es natürlich auch teurer, weil der Schliff halt aufwendiger ist und so weiter. Und ja, da muss man gucken, bei wie viel Geld man dann landet. Und ich denke mal, die Valve Index wird man jetzt noch eine Zeit lang behalten. Das ist jetzt nicht, dass man sich nächstes Jahr wahrscheinlich eine neue Brille schon holt. Also ich werde meinen Valve Index länger benutzen. Von daher lohnt sich das auch jetzt wirklich noch eine, eine Dings zu kaufen. Wenn es jetzt die Rift wäre, die alte, würde ich jetzt glaube ich keine, keine mehr dafür kaufen. Aber jetzt mit der Wolf Index hat man ja eigentlich ein Gerät für die nächsten, weiß ich nicht, drei, vier Jahre. Und ja, dann lohnt sich das natürlich jetzt auch nochmal sich vernünftige Sehstärke-Linsen dazu bestellen. Ja, das einfach mal dazu. Ja. Mein Fazit könnt ihr natürlich euch äh, denken, also ich bin begeistert von den Dingern, war ich auch vorher schon und äh, ja, Qualität passt, der Preis ist in Ordnung und ja, natürlich je nachdem, welche Stärke man hat. Wenn man jetzt echt so am dran ist und äh, irgendwas von minus 15 hat oder so, äh, Dioptrien, dann ist man natürlich ein bisschen gebeutelt und das merkt man dann auch im, ja, im Geldbeutel. Aber Nichtsdestotrotz, die Dinger lohnen sich und äh, ich möchte meine Valve Index jetzt nicht beschädigen durch meine normale Brille. Von daher äh, ja, war mir direkt klar, da müssen definitiv noch Linsen rein. In meiner Oculus Rift S habe ich noch keine, aber da ist erstmal die Brille super angenehm und ich habe auch sehr viel Platz da drin. Also da ist nochmal was anderes, also die kann ich auch relativ einfach aufsetzen. Also das war bei den anderen Brillen alles echt umständlicher, auch bei der Valve Index jetzt. Von daher wollte ich dafür definitiv Brilleneinsätze oder Linseneinsätze haben. Und ja, also von mir kriegt hier VR-Optiker definitiv eine Kaufempfehlung. Also alle Leute mit einer Brille, die echt ja, so an dran sind wie ich. Also ich habe irgendwas von minus 4 Dioptrien und ich sehe echt ohne Brille nichts in der VR-Welt. Auch äh, in der realen Welt <lacht> sehe ich sonst nichts. Und ja, das ist schon angenehm, wenn man wirklich äh, das Ding anzieht und direkt ja, klare Sicht hat. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Es war informativ für euch. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt einfach unter die Kommentare. Ich versuche dann alles noch zu beantworten. Und ja, wenn euch es gefallen hat, natürlich Like raus. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ja, falls ihr solche Videos nicht verpassen wollt oder Livestreams, Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert über neue Videos. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen Leute und bis zum nächsten Mal. Ciao.